Okay, den jetzt den MotoGP haben wir ja schon mal gehabt letztens. Boah, zack. Ich bin bei ihm auch ein bisschen länger geblieben. Oh, vor dir. Fahrt! Hat klein Hund ich sehe kommen. Heiliger Petrus! Ja, ja, ja! I'm <laughs>